Ach Kommst du mal her, also die, die kämpfen, kommst du mal her, bitte. Ja, ja. Also wir hätten gerne einen Zwölfjährigen in der MMA, der Box kämpfen möchte. Der junge Mann stellt sich der Herausforderung. Sei heißt Masha Allah. Bist du ready? Ja? Nachricht ja. an den Gegner? Nein, er soll kommen. Kaum... Komplett zerlegen, oder? Ja. Super, freu mich. Bleib stabil, okay? Ja. ja. Oh. <lacht> Wo ist Beton? Karabulut? Wo ist er? Ist er hier heute? Nein, ja, nein. Wie viel wiegt wie Beton? 100 Kilo, 90 Kilo? So circa, ja. Gegen ihn würde ich gerne boxen. Oh! oh! Beton, bleib auf dein Gewicht. Du hast ja noch ein Eisen absteigen, oder ja. Ich bin auf diesen so wie du sagst mir zu und wir machen das inshallah. Und dann fliegen wir nach Afrika zusammen. Das ist egal, ich bin 70 Kilo, ich bleib bei 70, er wiegt 90, 100, das ist egal. Größenunterschied ist mir nicht wichtig, Gewichtunterschied ist mir auch nicht wichtig. Wo trainierst du? Ich trainiere im Boxclub Anadolu im 10. Bezirk. Auf jeden Fall, das wird eine Runde dauern, sage ich. Nein, naja, das wäre unfair gegen Beton. Er ist, der hat eine Kampferfahrung ne? ja. von Boxen und außerdem Beton, wie wir alle wissen, er, ist MMA, also er hat MMA gemacht mit Zuführung. Lass mal Beton dabei raus. Für ja. nächste Veranstaltung werden wir das einfach ja. ja. nicht schauen. Ne? Ja. Na gut, ich bleib bei der Ansage. Okay, Danke dir auf jeden Fall. Okay, sehr Herrn, es ist soweit. Ansage Nummer eins. Du hast Ansage gegen Beton Karabolut gemacht, das ganze Publikum. Ansage Nummer zwei schon. Ja, davor habe ich ganz Wien herausgefordert. Aber da haben sich nur kleine Fische gemeldet auf TikTok. Okay, und jetzt willst du die großen Fische fangen? Die großen Fische, so wie Karabolut. Oh, oh, warum Karabulut? Beton heißt das, oder? Ja, ja äh, weil ich mag es nicht so, gegen kleine Leute, leichte Leute zu kämpfen. Ich brauche schon etwas mehr Gewicht, für wissen, wie das ist. Und Beton ist ja 90 Kilo, 100 Kilo. Und er ist auch so ein Ansagenmacher. Und ich glaube, das passt gut, dass ich gegen ihn kämpfen würde. Das wäre echt sehr spannend. Ist auch interessant für dich, wegen der Reichweite wahrscheinlich. Das. Auch nebenbei, ja. Ja, nebenbei. <lacht> Du würdest MMA oder Boxen? Boxen, natürlich. Ich bin Boxer. Ich kann, ich kann da von mir aus selber sagen, wenn man einen Influencer herausfordert, ja, dann wäre es gut, wenn man selbst auch große Reichweite hat. Dadurch könnte ich eine größere Reichweite bekommen, oder? <lacht> Nein, du musst schon im Vorfeld große Reichweite haben. Ich habe einen Tipp für dich. Ja. Was? Mach so viel fast alle. Wieder? Kauf die Abonnenten. <lacht> ich kaufe keine Abos. Ich nehme sie weg vom Beton. <lacht> <lacht> okay, okay. Ja. Wie würdest du dich sportlich sehen bei diesem Duell gegen Beton, Karabulu? Ich glaube, ich hätte nicht mal so viel Vorbereitung gebraucht. Aber ich trainiere jeden Tag mittlerweile. Ich bin Boxer. Also. Ich kämpfe auch ähm, bei der österreichischen Staatsmeisterschaft mit. Und. Die Medaille, Beton, schau, wenn du gegen mich kämpfst und gewinnst, ich kann dir die Staatsmeisterschaft Medaille geben. Dann hast du etwas, womit du flexen kannst. In Afrika. <lacht> Mit Sofia zusammen, wir fliegen alle drei zusammen nach Afrika. <lacht> Wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt. Okay. Beton ist Vater von drei Kindern: Ehemann, Geschäftsmann, er hat auch eine Firma. Denkst du nicht, dass das vielleicht doch ein bisschen respektlos ist? Natürlich ist es respektlos, ja. Aber da muss ja eine gewisse Flamme brennen, wenn sich sonst keiner meldet. Okay. Ich glaube, Betum wird vielleicht wieder bei Sparta kämpfen. Achso? Ich weiß nicht, vielleicht. Okay. Wäre das vielleicht irgendwie das ist so ein Geheimtipp von mir? Was so ein Geheimtipp, ja. Bei Sparta, das wäre wär noch krasser für mich. Ja. Ja? Ich gebe dir einen Tipp, okay? Kämpf große Namen, schau zu, dass du große Abonnenten kriegst, dass du bekannt wirst und dann, ja? aber nur vielleicht, wird sich der Beton auf dich einlassen. Inshallah, ich freue mich drauf. Aber bis dahin es ist nur von mir so ein Ratschlag. Darum heißt meine Serie auch Smash Talk. Respekt muss trotzdem sein, auch wenn es sportlich ist. Ja, das mit Afrika fliegen und Eier abschneiden und dieses und jenes <lacht> ist... Ja, es ist lustig, aber trotz allem äh, sollte sowas von einem 19-Jährigen nicht kommen. Einverstanden. Okay. Dann und Karabolut, alles gut. Und ich hoffe, du dich. Vielleicht meldet er sich auf einen Kaffee, weil er sieht, du bist doch gar nicht so unsympathisch. Wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen nach Iftar. Nein, nein. Und nein, Aber du nimmst Espresso doppelt. Ich nehme einen Cappuccino. Okay. Ja, Leute, das war's für heute. Das war das Golden Boy Show. Medien Spektakel. Du warst die größte Ansage gehabt. Das wird wieder mal der Thumbnail. Natürlich, ich werde zum Mainfight. Machen wir es zum Mainfight. Kommentiert ja. alle Mainfight. Fight, an Mainfight. Ja. Alles Gute. schön. Tschüss, Baba. Assalamu alaikum. Alles Gute. Danke dir. Salam alaikum. Ich da... War schon auf das Video? Ja?